Also herzlich willkommen ja, zu unserer ersten von vielen Krypto-Partys äh, hier bei den Piraten im Rhein-Pfalz-Kreis im äh, Polizeisportverein, wo wir uns äh, jeden zweiten Mittwoch treffen. Ähm, ich sehe viele bekannte Gesichter, auch ein paar neue Gesichter oder Leute, die ich noch nicht so gut kenne. Ähm, ich ähm, werde... Jetzt nach dieser Begrüßung kurz ein paar Worte zum Ablauf verlieren und dann äh, übergeben an unseren Freund Ingo, gefolgt von unserem Freund Frank, die äh, in die Materie äh, auf ihre Weise einführen. Ähm, jeder, jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bekommt, hallo. hallo, da kommt ja noch jemand, das ist ja schön, ja, nehmen Sie Platz, ja, stellen Sie was zu trinken, möglichst unauffällig. Ja. Ähm, äh, jeder, jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer bekommt äh, von äh, mir später ein äh, Selbsthilfe- und Infopaket in digitaler Form, auf Wunsch auch äh, auf einem Datenträger zu mitnehmen. Ähm, auf dem sich verschiedene Schulungsvideos befinden oder Hinweise, Links äh, zu Schulungsvideos, ja, dass man das alles nochmal rekapitulieren kann. Äh, Hintergrundinformationen, ein paar Links, also eine Linkliste zu Pressetexten, die äh, auf äh, Möglichkeiten der Verschlüsselung, äh, also über Verschlüsselung berichten. Oder natürlich auch über die politische Seite, ja, die ist ja gerade äh, besonders brisant. Ähm, staatliche Überwachung, technisch gestützt in äh, äh, ja, kaum nachvollziehbarem Ausmaß. Natürlich ist man gegen die Geheimdienste dieser Welt, wenn sie es wirklich auf einen abgesehen haben, machtlos. Nichtsdestotrotz, Kenntnisse zu haben ja, über Datensicherheit, kann nicht schaden, man muss es den Leuten ja nicht allzu leicht machen, sie schließen ja auch ihre Haustür ab und wenn unbedingt jemand will kann man jede Haustür öffnen, jedenfalls die Profis. Ähm, der Ingo wird einen äh, äh, Überblick über die Thematik äh, bieten. Einordnung, Datenschutz, äh, E-Mail-Verschlüsselung. Und dann äh, beginnen wir einen praktischen Teil mit Frank, unterstützt von Ingo und mir, äh, dass jeder Teilnehmer auf seinem eigenen Rechner äh, E-Mails verschlüsseln kann und diese auch versenden und empfangen kann. Und danach... Äh, Eröffnen wir eine lockere Gesprächsrunde und können uns austauschen über die verschiedensten Themen, entweder über IT-Themen oder auch über Politik. Ähm, ja, dann wünsche ich viel Spaß und äh, danke für die Aufmerksamkeit soweit. Ja, begrüße ich, euch, begrüße ich euch auch recht herzlich. Ich habe einfach mal ein bisschen was zusammengetragen über den, das, das Hintergrundwissen, sage ich mal. Was ist es mit den Verfahren? Wie funktionieren die? Was, wie geht es prinzipiell ab? Weil ich habe immer festgestellt, es ist bei den Leuten, die nicht so sehr damit befasst sind, immer recht, ja, Unübersichtlich, was ist es mit diesen öffentlichen Schlüsseln und dem privaten Schlüssel? Wie spielt das zusammen? Warum muss dort jetzt noch ein Kennwort eingegeben werden? Und all diese Dinge. Und das einfach mal im Überblick, äh, schematisch mal dargestellt, möchte ich einfach mal ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln, weil ich einfach glaube, dass sehr wichtig ist, um effektiv mit, den, äh, mit dem Verschlüsselungsverfahren umgehen zu können, weil es halt doch nicht ganz so einfach ist. Äh, was ich bringen möchte, das ist erstmal das angestrebte Ziel. Was möchten wir erreichen? Ich weiß jetzt nicht, wie Frank wird es wahrscheinlich, wie, wie ich mir das vorstelle, sage ich jetzt mal, ähm, wie man, wo, warum wir das so machen. Dann mal ein kleines antikes Beispiel möchte ich vortragen, um, um in die Thematik reinzukommen. Das, dann das Prinzip der, des Verschlüsselungsverfahrens, das wir hier einsetzen, mal darstellen. Die praktische Handhabung dieses Verfahrens. Und dann ein Problem nochmal schildern, wie prüfen wir, ob dieser Schlüssel auch wirklich echt ist. Also ist er wirklich von dem, der sagt, er hätte, es wäre sein Schlüssel. Das ist eigentlich bei BGP ist ein, ja, eigentlich, eigentlich der Probleme. Dann ein paar Worte zur NSA, was die so treibt verwendete Programme, welche Programme man üblicherweise wohl verwendet und die ich wahrscheinlich, die ich nicht für besonders optimal halte. Dann kurz Überblick über die Programme, die wir hier einsetzen und benutzen wollen. Und dann kommen wir zur Einrichtung und das ist dann Frank sein Part. Was wir erreichen wollen. Also erstmal eine starke Verschlüsselung, eine wissenschaftlich fundierte starke Verschlüsselung, die nicht einfach zu knacken ist, die ja nicht gar nicht zu knacken ist, zumindest mit den heutigen Methoden. Das wollen wir einsetzen. Dann eine wirkliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, die Nachricht, die wird bei mir, die ich verschicke, wird bei mir verschlüsselt, von mir verschlüsselt und bleibt dann unverändert in dieser verschlüsselten Form wird es übertragen bis zum Empfänger und erst der Empfänger entschlüsselt sie dann erst wieder, das nennt man diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, es gibt auch andere Verfahren, wo zwischendrin nochmal ein bisschen wieder entschlüsselt wird und solche Dinge, das wollen wir alles nicht, das ist, alles, ist uns alles zu unsicher. Dann wollen wir äh, nicht, also keine Vermittler, äh, irgendwelche Firmen, die für uns, sagen wir mal, sagen, ja, wir übertragen für dich verschlüsselte Nachrichten und sowas, du kannst uns vertrauen, das wollen wir auch nicht. Also äh, typisches Beispiel ist da die äh, E-Post, genau, E-Post, dieses Verschlüsselungsverfahren, was uns die Poste anbietet. Ähm, so was wollen wir auch nicht. Dann ähm, soll diese genannte Verschlüsselung mit den Schlüsseln soll direkt vom Anwender kontrolliert werden. Ähm, Dass da auch wieder das spielt jetzt wieder ein bisschen die Vermittler rein. Die sollen da, da soll aber kein weiterer, kein anderer mehr äh, seine Finger dazwischen haben. Dann. Äh, dann soll die Standardeinstellung, das weiß nicht, ob der Frank das macht, also ich würde mir vorstellen, die Standardeinstellung meines E-Mail-Clients soll also verschlüsselt sein und unterschreiben. Also wenn ich eine E-Mail einfach auf OK klicke, dann geht sie automatisch verschlüsselt und unterschrieben raus und alle anderen Fälle sollen dann Sonderfälle sein. Also wenn, jetzt eine verschlüsselte, wenn ich jetzt eine unverschlüsselte E-Mail rausschicken möchte, dann soll mich das Programm fragen, ja, willst du? wirklich eine unverschlüsselte E-Mail, ich muss dann extra bestätigen, solche Sachen. Und dann natürlich ganz klar, einfache Handhabung, dass also äh, man nicht viel überlegen muss, klicken muss und schon in die E-Mails raus verschlüsselt. Da habe ich hier mein, ja? Darf ich kurz mal reinkriegen? Ähm, zur Ehrenrettung der Post möchte ich sagen, die Post beteiligt sich nicht in, an E-Post, weil die machen Ende zu Ende Ah ja, okay gut. Ja. Kann man ich weiß, ob, oben, was Sie Ja, äh, Jochen sagt gerade also zur Endrettung von der Post, die Post beteiligt sich nicht an dieser E-Post Verschlüsselung. Äh, die betreiben, die machen also wirklich eine Ende zu Ende Verschlüsselung, das ist also wohl eine ausgelagerte Firma, die das dort, das die, die Telekom macht das. Die Telekom macht das ja, äh, dieses Verfahren dort anbietet. Ja, gut. Aber Ja. <lacht> ja. Also ich habe hier mal ein äh, antikes Beispiel rausgekramt, das ist glaube ich das erste dokumentierte äh, Verschlüsselungsverfahren in der Geschichte, das erstmal aufgezeigt wurde, das haben glaube ich die, die äh, Spartaner verwendet. Die haben also einen Stab genommen, einen Stock, wie man hier sieht, haben dort einen Lederstreifen drum gewickelt und haben quer über diesen Lederstreifen dann ihre Nachricht geschrieben, so wie das ja angedeutet ist. Und wenn man diesen, diesen Lederstreifen dann abgewickelt hat, konnte man es nicht mehr lesen. Und der Empfänger brauchte also genau den gleichen Stab, also den Stab mit genau der gleichen Dicke, mit dem Durchmesser, und äh, damit er diesen diese, diese Nachricht überhaupt wieder entschlüsseln können. Und äh, das ist in diesem Fall, ist genau das der Schlüssel. Der Schlüssel ist die Dicke des Stabes, mit dem ich die Nachricht entschlüsseln kann. Dann äh, es ist es keine Besonderheit, das ist eigentlich normal. Im Prinzip... Äh, diese, die Dicke des Stabes bezeichnet man als sogenanntes gemeinsames Geheimnis. Das heißt, sowohl der Sender als auch ein Empfänger vereinen, vereinbaren ein gemeinsames ja, Geheimnis in die Dicke des Stabes und beide müssen, müssen Kenntnis davon haben. Das heißt, wenn ich den Empfänger eine Nachricht übermitteln möchte, dann muss ich ihm auch sagen, mit übermitteln quasi, ähm, wie dick der Stab sein soll oder im, im praktischen Fall haben es die Spartaner so gemacht, die haben einen Stab von doppelter Länge genommen und haben ihn in der Mitte durchgesägt und das andere Teil hat dann der Empfänger mitgenommen. Das ist natürlich bei heutigen äh, modernen Verfahren in der, im Internet nicht möglich, aber da kommen wir gleich noch dazu. Dann eine kleine Besonderheit, was hier auch sehr deutlich wird, wenn man diesen Lederstreifen abwickelt, dann kann man ihn auch umgekehrt, also die Schrift nach innen, zum Beispiel als Gürtel tragen. Dann sieht man gar nicht, dass da eine Nachricht ist. Das haben die auch gemacht so. Das ist, dieses, das ist aber ein anderes Verschlüsselungsverfahren, was sich Steganographie nennt, also Verstecken von Nachrichten. Aber damit wollen wir uns hier jetzt nicht befassen. Wir wollen uns mit der mit der Verschlüsselung befassen und nicht mit dem Verstecken von Nachrichten. So, ähm... Kommen wir zum Prinzip der modernen eingesetzten Verfahren, also wie ich gerade eben dargestellt habe, ist es ist sehr schwierig oder heutzutage unmöglich, ein quasi ein gemeinsames Geheimnis zu vereinbaren. Ich müsste dann mit jedem, mit dem ich kommunizieren möchte, müsste ich ja quasi dann dieses Geheimnis vereinbaren und auch auf sicherem Wege übermitteln, nämlich es darf ja sonst kein anderer mitkriegen, wie dieses Geheimnis lautet, was ich mit dem anderen vereinbart habe, dass es also ja, heutzutage sage nicht machbar. Und da sind dann äh, schlaue Mathematiker auf die Idee gekommen, anderes Verfahren einzusetzen. Das ist verhältnismäßig neu. Das gibt es jetzt so seit den 70er Jahren, Anfang, Mitte 70er Jahren wurde das entwickelt und da hat man ganz einfach, äh, ja nicht einfach, aber da ist man auf die Idee gekommen, okay, wir machen einen Schlüssel. Ein Schlüsselpaar oder ein Schlüssel, der besteht aus zwei Teilen, einem Schlüsselpaar, einem öffentlichen Schlüssel und einem privaten Schlüssel. Ich glaube, das kommt hier auch ziemlich deutlich raus. Ich habe das mal versucht, so mit dem Schloss und dem Schlüssel darzustellen. Also der Schlüssel passt genau in das Schloss, aber aus dem Schloss selber kann ich nicht rückschließen auf den Schlüssel, mit dem ich dieses Schloss aufschließen kann. Jetzt kann jeder, der mir eine... Nachricht schicken will, kann meinen öffentlichen Schlüssel nehmen, in diesem Fall das Schloss, ähm, schreibt eine E-Mail und verschließt die E-Mail mit dem Schloss, wenn man sich vor, das ist so ein Schnappschloss, schnappt, ist es zu und fertig. Das kann jeder machen, diese e zu, zu, äh, dieses Schloss zuschnappen. Nur aufkriegen kann er es nicht mehr. Aufkriegen kann nur ich es mit meinem Schlüssel. Und das ist genau das Prinzip. Jeder kann mit meinem öffentlichen Schlüssel Nachrichten an mich verschlüsseln, aber nur ich bin der Einzige, der diese verschlüsselte Nachricht auch wieder öffnen kann, lesen kann. Und das ist so dieses Prinzip. Ist vielleicht ganz wichtig, um einfach, ähm, ja, um einfach diese, dieses, dieses Verhältnis, was ist der öffentliche Schlüssel und was ist der private Schlüssel, also die gehören eng miteinander, sie sind unmittelbar miteinander verknüpft und verbunden und ein öffentlicher Schlüssel Sehen wir gleich, wie das, warum der so heißt, wie das gehandhabt wird. Ich habe ja so meinen privaten Schlüssel, meine öffentlichen Schlüssel als Schlüsselpaar. Und als erstes, was ich natürlich mache, ich sichere meinen privaten Schlüssel, weil den darf natürlich kein anderer in die Hand bekommen. Ähm, damit kann er ja meine E-Mails oder die an mich gerichteten Verschlüssel-E-Mails entschlüsseln. Darum, der private Schlüssel äh, wird sicher weggelegt, sicher verwahrt, quasi in einem Tresor. Und wenn ich den Schlüssel verwenden möchte, dann mache ich den Tresor auf, in diesem Fall mit einem Kennwort, damit ich diesen Schlüssel benutzen kann. Es ist auch tatsächlich so, in der Praxis, dieser private Schlüssel ist normal, also ich empfehle es unbedingt, nicht nur ich empfehle das, äh, mit einem Kennwort versehen, damit ich diesen Schlüssel benutzen kann. Es ist nicht so, dass mit diesem Kennwort tatsächlich verschlüsselt wird. Es ist, der ist nur zur Sicherung des Schlüssels, dass, falls er wirklich mal verloren geht, äh, ihn eben nicht jeder benutzen kann. Was geschieht jetzt mit dem öffentlichen Schlüssel? Also der öffentliche Schlüssel, wie wir vorher gesehen, das ist jetzt falsch rum, so rum, äh, dieser öffentliche Schlüssel, den muss ich nach natürlich jedermann, jede Menschen im Internet, der eine Nachricht an mich schicken will, zur Verfügung stellen. Und da gibt es praktischerweise sogenannte Schlüsselserver im Internet. Ich kann das auch anders verteilen. Ich kann es zum Beispiel an jedem meiner e mail kann ich diesen öffentlichen Schlüssel hinten dranhängen. Finde ich nur ein bisschen unschick, weil wir haben ja so eine super Verteilungsinfrastruktur über diese Schlüsselserver. Also ich mache einen Upload ins Internet, auf den Schlüsselserver, und auf diesen Schlüsselservern befinden sich, ja, ich würde sagen heutzutage Millionen Schlüssel. Ich habe das hier mal so ein bisschen symbolisiert mit unterschiedlichen Farben. Jedes, jedes, jeder öffentliche Schlüssel soll da einem, einem anderen Anwender gehören. Was macht jetzt jemand, der mir eine E-Mail schicken will? Der geht an den Schlüsselserver, guckt sich meinen Schlüssel raus, meinen öffentlichen Schlüssel, also den erkennt er an der E-Mail-Adresse normalerweise lädt ihn sich herunter auf seinen Laptop oder auf seinem PC in einem, in seinem persönlichen Schlüsselring. Er hat also, das heißt doch so, wird auch so benutzt, er legt sich einen Schlüsselring an, indem er die für ihn wichtigen und relevanten öffentlichen Schlüssel zusammenträgt und sammelt. Und aus diesem persönlichen Schlüsselring sucht er sich, nimmt er sich dann den öffentlichen Schlüssel, den er von mir hat, verschlüsselt die Nachricht, also schnappt das Schloss zu, zack, und sendet mir die Nachricht. Und damit ist der Kreis geschlossen. Nur ich kann diese E-Mail dann wieder öffnen. Ein Problem. Es kann ja jetzt jeder, wer möchte, kann jetzt durch einen öffentlichen Schlüssel auf die Schlüsselserver hochladen und kann sagen, ähm, der ist der oder oder kann unter falschen Namen behaupten, das sei der Schlüssel von, von, von jemand anders und so äh, ist halt ja nicht sichergestellt im ersten, im ersten Moment, ob der Schlüssel, den ich mir vom Schlüsselserver herunterhole, auch wirklich zu der Person gehört, der ich eine Nachricht schicken will. Woher ne? weiß ich, dass der öffentliche Schlüssel wirklich von der genannten Person ist. So, die Lösung ist folgendes. Jede Person, die genau weiß, dass dieser Schlüssel von der Person kommt, wirklich kommt, der die unterschreibt, bestätigt quasi, okay, ich habe gesehen, dieser Schlüssel, das hat der, der und der erzeugt, der ist wirklich der Eigentümer dieses Schlüssels. Das bestätige ich hiermit mit meiner Unterschrift. Er schreibt quasi digital diesen öffentlichen Schlüssel des anderen, und Das unterschreibt er und sagt, Quasi als Echtheitszertifikate. Praktisch sieht es so aus: Man lässt sich den, also jeder Schlüssel hat einen Fingerabdruck. Frank wird es vielleicht noch mal darstellen: ähm, Hat einen Fingerabdruck, das, der ist etwas, naja, ich weiß nicht, 34 äh, Zeichen hat der oder sowas, keine Ahnung, ich glaube 34 oder 36, irgendwie in dem Dreh 32. 32 hört sich gut an, das ist digital. Ähm, Lässt sich verhältnismäßig ja, einfach übermitteln, merken schon nicht mehr. Ähm Gut, wenn ich jetzt also wissen möchte, ist es der Schlüssel von dem und dem, der behauptet, es ist sein Schlüssel, dann frage ich den, gib mir mal den Fingerabdruck von deinem Schlüssel, aber bitte nicht per Mail, weil genau auf dem Weg wollen wir ja sichere Kommunikation erst herstellen auf diesem Weg. Also ich benutze da sehr gern Telefon, ich rufe den an, da kann ich am ehesten immer noch feststellen, ist es seine Stimme und stimmt das gesamte Umfeld, also es ist ziemlich sicher, dass derjenige am anderen Ende äh, mir auch, auch wirklich der ist, den ich kenne und der mir jetzt seinen Fingerabdruck übermittelt. Ich habe es auch schon mal gemacht über, über Twitter, direkt über Direktnachrichten, ist auch ein anderer Kanal als E-Mail, ähm, ja, aber dann schon nicht mehr ganz so, nach meinem Gefühl, nicht mehr ganz so sicher wie Telefon, weil ich da vielleicht nicht, nicht so sicher verstehen kann, ob wirklich auf der anderen Seite der ist, den ich meine. Ja, das ist natürlich, das Problem ist immer richtig, ne? Aber ich komme noch drauf, wie, wie, wie man das Problem noch weiter einengt. Also ich denke nicht, dass es ein Problem ist, dass du den öffentlichen Schlüssel austauschst. Gerade der soll ja öffentlich sein. Ja, das Problem ist nicht... Nur also wegen dem Abhören, das ist ja egal. Der Fingerprint erlaubt ja noch nicht die E-Mail e dann wieder zu entschlüsseln. Nein, das ist schon klar. Nein, es geht nur darum zu verifizieren, ob der Schlüssel, der oben auf dem Schlüsselserver ist und den ich mir runterlade, ob das auch wirklich der Schlüssel ist, der äh, dem gehört, der behauptet, es, wär, es würde sein Name drinstehen. Das ist einfach nur eine Authentifizierung. Ne? Äh, ich, jeder Böswillige kann ja einen beliebigen Schlüssel auf den Schlüsselserver laden und kann behaupten, es wäre der Schlüssel von Ingo Höft. So, und wer Jemand, der mir eine Nachricht schicken will, benutzt diesen, diesen Schlüssel, den dieser böse Mensch dort hochgestellt hat, schickt die E-Mail los. Die kommt gar nicht bei mir an. Die kommt zwar bei mir an, nur ich kann sie nicht hier entschlüsseln. Nur der böse Mensch kann sie entschlüsseln. Na? Und dann so erhält er Nachrichten in meinem Namen und äh, das möchten wir halt verhindern. Und dieses Authentifizierungsverfahren, das wird eben über, ja, das versuche ich gerade hier ein bisschen zu vermitteln, über den Abgleich mit den Fingerabdrücken und den Unterschreiben bestätigen der einzelnen Schlüssel. So, jetzt habe ich den Fingerabdruck erhalten von meinem Gegenüber. Ähm, jetzt vergleiche ich einfach diesen Fingerabdruck mit dem Schlüssel des öffentlichen Schlüssels. Das kann man sich ganz einfach anzeigen lassen. Jeder Schlüssel ähm, gibt es irgendwo im Menüpunkt. Da kann man sich von diesem Schlüssel den öffentlichen, den Fingerabdruck anzeigen lassen und wenn der übereinstimmt mit dem Fingerabdruck, den mir mein Gegenüber äh, per Telefon mitgeteilt hat, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass das auch wirklich der Schlüssel ist von dem, der, den ich angerufen hatte. So, wenn das so ist, wenn ich also feststelle, stimme überein, dann nehme ich meinen eigenen Schlüssel, meinen eigenen privaten, mit dem kann ich, kann ich nämlich unterschreiben und das mache ich dann auch. Ich unterschreibe den Schlüssel, den öffentlichen Schlüssel, den ich mir runtergeladen habe, mit meinem eigenen privaten Schlüssel und sage, okay, unterschrieben, ich habe das geprüft, das ist wirklich der Schlüssel von dem anderen. Das nennt man signieren, dieses, dieses, dieses Vorgehen. Ähm, Und um, das, um die ganze Handhabung dann noch zu vereinfachen, dann äh, kennzeichnet man in seinem eigenen privaten Schlüsselring, hatten wir vorher gesehen auf der Folie, dieser Schlüsselring, wo ich meinen äh, ganzen öffentlichen Schlüssel verwahre, ähm, da kann ich mir dann auch ein, ein Zeichen setzen und kann sagen, also diesen öffentlichen Schlüssel, den habe ich für mich geprüft, habe den unterzeichnet und diesem Schlüssel vertraue ich, da brauche ich dann nicht nochmal nachfragen oder unsicher sein, das habe ich einmal gemacht und setze da so ein Zeichen, äh, ich vertraue dem. Da gibt es mehrere Stufen von Vertrauensverhältnissen, aber darauf, darauf brauchen wir jetzt nicht weiter einzugehen. Ich jetzt einmal geprüft und ich vertraue dem. Dann kann ich den einfach und schnell, schnell wiederverwenden, diesen Schlüssel. So, und jetzt kommen wir zu dem Fall. Jetzt ist es natürlich ein Bestreben, also mein Bestreben ist es auch noch ein Bestreben, von anderen, die, die, die das Verfahren benutzen, möglichst viele Unterschriften, an, diesem, an seinem eigenen Schlüssel zu erhalten. Ich habe schon einige zusammenbekommen. Die meisten haben höchstens eine, ihre eigene Unterschrift drauf, vielleicht noch eine weitere. Also es sollte dann schon das Bestreben sein, ähm, von jedem möglichst viele Unterschriften an seinem eigenen Schlüssel von anderen Leuten zu erhalten. Denn je mehr unterschrieben haben, ähm, dass das wirklich der Schlüssel von mir ist, desto vertrauenswürdiger ist es natürlich, dass es auch wirklich so ist. Ne? Ja? Ich möchte darauf hinweisen, dass es so wie Krypto-Partys ja tatsächlich auch äh, Signing-Treffen gibt, mhm. wo man dann physisch extra zuordnen kommt und wir hatten ja geplant, sowas vielleicht gleich mitzuarbeiten. Ja. Es ist dann ausgeschlossen, dass wir das machen. Also diese physischen Treffen, dass das auch eine Möglichkeit ist, dass wir einfach zusammenkommen und sich gegenseitig verziehen. Ja, ich weiß nicht, ob das durchgekommen ist durchs Mikro. Also Heinz sagte natürlich, wir solche, solche Abgleiche oder solche Unterschriftenaktionen, die kann man eben nicht nur von, sagen wir mal, hier übers äh, Telefon oder Twitter oder sowas machen, sondern es wird tatsächlich auch so gemacht, dass man da gemeinsam sogenannte Partys, Kryptopartys äh, veranstaltet, wo sich eben die Leute treffen, sich selbst Angesicht zu Angesicht äh, gegenüber sitzen, sich möglicherweise noch mit einem Ausweis ausweisen und wo dann Leute wirklich physisch äh, äh, sich gegenüber sind und, und feststellen, ja, und tauschen dort ihre Schlüssel aus und signieren sich gegenseitig diese Schlüssel, das typische Beispiel eben auch für Krypto-Partys, in welchen, in welchen, äh, bei welchen Aktionen sowas dann unternommen wird. Ja, was haben wir dann noch? Ach so, ja, jetzt ein bisschen zur NSA, warum treiben wir diesen ganzen Aufwand jetzt plötzlich? Vorher war es ja ein bisschen, naja, nicht so up to date, aber sollte man jetzt doch schon ein bisschen dran, drauf drängen, dass man mit diesen Verschlüsselverfahren ein bisschen arbeitet. Also die NSA, wissen wir alle, speichert alle E-Mails und Telefonate weltweit. Und zwar, wie wir letztens auch gehört haben, zu 100 Prozent. Also nicht mal einfach so, sondern die speichern wirklich alles. Und die speichern auch tatsächlich E-Mails, verschlüsselte E-Mails, die sie nicht entschlüsseln können. Aber es könnte ja sein, dass sie später mal entschlüsselt werden können. Also Vorsicht, ich speichern nicht mal alle E-Mails. Die NSA verlangt die Herausgabe aller privaten Schlüssel, Schlüssel von amerikanischen Firmen. Und was das bedeutet, das haben wir gerade zwei, drei Folien vorher gesehen: äh, mit dem privaten Schlüssel kann man eben alle E-Mails an diese Person entschlüsseln. Und darum auch die Forderung, dass es eben keine Vermittler geben soll in um dem Verfahren, äh, das, das wir haben. Ein Vermittler, die die privaten Schlüssel für uns verwalten, weil die müssen sie dann herausgeben. Zumindest in Amerika. Ähm, die NSA verlangt die Herausgabe, Herausgabe aller bekannten Sicherheitslücken. Das ist also Folgendes kennen wir auch jeder von Microsoft, die haben alle Monate mal irgendwelche Patches rausgebracht, um Sicherheitslücken im Internet Explorer zu schließen, mit dem man dann auch unter Ausnutzung dieser Sicherheitslücken quasi an den Sicherheitseinrichtungen der Software vorbei, dennoch Zugriff auf die privaten Daten erhalten kann. Immer ein Problem gewesen, ist auch heute immer noch ein Problem, diese bekannten Sicherheitslücken. Für Firmen, für Softwarefirmen natürlich sehr unangenehm, die sind bestrebt, diese Lücken zu schließen. Für die NSA natürlich ein gefundenes Fressen, noch die, an die privaten Informationen, geheimen Informationen, persönlichen Informationen heranzukommen und darum verlangt eben die NSA auch die Herausgabe aller bekannten Sicherheitslücken, aller bekannten Sicherheitslücken sowieso, aber auch die unveröffentlichen Sicherheitslücken von den Firmen. Microsoft kennt einige Sicherheitslücken, die sie eben noch nicht veröffentlicht haben, aus eben auch aus Sicherheitsgründen, dass sie nicht schon gleich benutzt werden können. Und auch die muss Microsoft, Apple, wer auch immer, Google, ähm, Facebook, müssen auch diese unveröffentlichen Sicherheitszücken herausgeben. Die NSA hat freien Zugang zu allen Daten von Facebook, Google, Apple, Microsoft. Und zwar mit der eigenen Software von, von der NSA. Das heißt, die NSA geht zu den Firmen und sagt, hier habt ihr ein Stück Software, installiert es bei euch auf euren Servern, damit wir unabhängig von euch die Daten abgreifen können. Und die Firmen sind dazu verpflichtet, die müssen das machen, sogenannte, ja, ich weiß nicht, wie sie es nennen, Schnittstellen oder sowas, Schnittstellensoftware, dass die NSA direkt darauf, auf die Daten der großen Firmen zugreifen kann. Jochen? dazu, dazu darf ich... Auch sagen, dass es nicht nur die böse NSA ist, sondern dass es in Deutschland auch gesetzt. Alle großen Provider müssen ausleiten. Was müssen die? Alle großen Provider? Alle großen Provider müssen Schnittstellen zu den Systemen für die Strafverfolgungsbehörden und für die. Ah ja gut, okay. Ich höre gerade also, dass es nicht nur bei der NSA so, dass diese Schnittstellen zur so Verfügung werden. Das ist mir jetzt neu, okay. Aber dafür sitzen wir ja zusammen dass eben auch in Deutschland das der Fall ist, dass solche Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden müssen, dass die Strafverfolgungsbehörden auf diese Daten zugreifen können. In jedem Betriebssystem, können. in jedem Ruder, in jedem Programm. Ja. Scheint wohl so zu sein, jedem Betriebssystem, jedem Router in jedem Programm ist das so. Gut, nehme ich zur Kenntnis. Und um gleich mal ein, ein Märchen aufzuräumen, was gern kolportiert wird. Durch all diese Möglichkeiten, die NSA hat, eben Daten ja, und doch an Daten heranzukommen, ist man leicht geneigt zu sagen, ja gut, die NSA kann ja doch E-Mails entschlüsseln. Nein, es kann sie nicht. Die NSA kann keine stark verschlüsselten E-Mails entschlüsseln. Zumindest stand heute nicht. Es ist nach wie vor so, dass die MSI stark verschlüsselte E-Mails heutzutage noch nicht verschlüsseln kann. In ein paar Jahren wird es wahrscheinlich anders sein, wenn es die, die, die Quantencomputer gibt, an denen stark gearbeitet wird. Auch da hat die NSA großes Interesse in diesem, an den Forschungen, an diesen Comput Quantencomputern. Dann wird es möglich sein, die E-Mail zu verschlüsseln. Was die NSA macht um an verschlüsselte Informationen heranzukommen, ist, dass sie sich den privaten Schlüssel des Anzugreifenden verschafft, eben zum Beispiel über Sicherheitslücken. Und dann, wenn sie den privaten Schlüssel hat, gibt es eigentlich nur noch eine Sperre. Wenn man sie dann eingesetzt hat, das ist dieses Kennwort, mit dem man diesen Schlüssel verwenden kann. Und da hat die NSA natürlich sehr effektive Methoden, diese Kennwörter äh, sagen wir mal, herauszufinden, ähm, also die, das Geburtstag von der Oma und der Nachname von der Katze in Kombination als Kennwort, ist ein Spauz. Das sind innerhalb von, ja, ich weiß nicht in welchem Zeitraum, aber äh, Sekunden, Minuten kriegen die solche Kennwörter raus. Also da ist es angesagt, ein stark, starkes äh, Kennwort, langes Kennwort zu verwenden, damit die diese Methode dort nicht auch verwenden können. Die Grundlage für diese Verpflichtung an die amerikanischen Firmen ist ein Gesetz. Das, hat, das wurde in den USA erlassen, nachdem die, die beiden Tower vom World Trade Center untergegangen sind. Das ist der USA Patriot Act und dort steht drin als Gesetz, dass die Firmen genau dazu verpflichtet sind, diese Informationen herauszugeben. So, zu den verwendeten Programmen ist mir jetzt nicht so viel eingefallen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich benutze, ja, ich bin Linux-Nutzer und darum weiß ich gar nicht, ob es Outlook Express überhaupt noch gibt. Ähm, oder, oder Outlook, das sind alle, bitte, gibt es? Outlook Express ist abgelöst worden durch Windows Mail. Durch Windows Mail höre ich gerade, Outlook Express gibt es ja nicht mehr. Windows Mail ist abgelöst durch Outlook, was aber nicht das Outlook ist, was in Office Paket drin ist, sondern einfach nur so Autokreis da. Okay. okay, also da kann der Frank vielleicht noch was dazu sagen. Also worauf es mir eigentlich haupt, hauptsächlich darauf ankommt, äh, dass das eben Programme sind, genau von diesen Firmen, die verpflichtet sind, Informationen auszugeben. Ne? Und äh, darum kann man an dieser Stelle nicht sicher sein, ob die, ob die nicht irgendwelche Hintertüren eingebaut haben, äh, mit denen meine E-Mails, die ich mit diesen Programmen betreibe, auch äh, gelesen werden können. Bei Apple Mail wird es vielleicht so sein, Apple Mail sind auch... Das sind geschlossene Programme oder Webmailer. Da, da haben wir genau dieses Prinzip, dass eben ein Vermittler, also Webmailer ist, wenn ich mich übers Internet, auf einer Internetseite irgendwo anmelde und dort meine E-Mails lese und verwalte, kein eigenes Programm installiere, sondern einfach über den Internetbrowser ja, so eine Schnittstelle bediene. Und da haben wir natürlich auch einen Vermittler der Provider, der genau Dienste, diese Dienste für mich zur Verfügung stellt, wollen wir nicht, wie wir vorher gesehen haben, solche Vermittlerfunktionen. Benutzte Programme, also die, Programme die wir hier jetzt zum Einsatz bringen wollen, das ist einmal Thunderbird und zwar aus den folgenden Gründen. Quelloffen, jeder kann prüfen, ob was dieses Programm macht. Es ist kostenlos, es ist nicht kommerziell, also mit Einschränkungen vielleicht, es gibt sicherlich Firmen, die Geld rausschlagen wollen, aber nicht direkt kommerziell, zum Beispiel wie das Outlook oder Apple Mail, das geschlossen gehalten wird, um Geld damit zu verdienen. Und das Thunderbird läuft auf allen größten Betriebssystemen, Retrie also unter Windows, Linux und auch Apple, Android, weiß ich, gibt es schon auf Android? Keine Ahnung, gibt es noch nicht. Äh, nee, Achso, das habe ich bei der Einführung vergessen. Äh, es gibt äh, die Möglichkeit, den Schlüssel, den wir im erzeugen, auch auf dem Handy und auf dem Tablet unter Android, äh, zumindest unter Android, zu nutzen. Mhm. Äh, da kann ich später noch ein paar Worte dazu sagen, wenn jemand sein Smartphone dabei hat, das ist möglich. Man kann die äh, öffentlichen und privaten Schlüssel importieren ja. und äh, mit mehreren Programmen, also ich überkann das K9-Mail. Ja, mhm. da das ist möglich. Ja. Thunderbird gibt es nicht, aber äh, die Technik von Thunderbird quasi. Ja. Also der Heinz sagt gerade, also auf Android gibt es das Thunderbird noch nicht direkt. Aber wir haben dort die Möglichkeit, die äh, Schlüssel, die wir dann erzeugen, dort auf Android einzulesen und zu benutzen. Ich denke, er, er wird später dann noch was dazu sagen. Dann benutzen wir das eigentliche Verschlüssel Verschlüsselungsprogramm, also genau das Programm, was die E-Mails verschlüsselt. Und das ist dieses GNU-PG, ähm, auch das ist quelloffen. Jeder kann überprüfen, ob es da Hintertüren und was, was weiß ich auch immer gibt. Man sieht also, das ist ein ganz wichtiges Kriterium für die Soft Software, die wir hier einsetzen wollen. Sie ist überall quelloffen und das GNU-PG hat einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Es entspricht also modernen Verschlüsselungstechnologien. Dort sind Mathematiker am Gange, die dieses Programm mitpflegen und unterstützen. Wir haben jetzt also ganz brandaktuell... Wurde jetzt in OpenS, ach ne, das ist jetzt OpenSSL, das ist ein anderes Thema. Okay, vergessen was. Ähm, dann kommt ein drittes Programm zum Einsatz, das ist das Enigmail. Das Enigmail ist ein, eigentlich nur, ja, was, wie soll man sagen, ein, ein Verbindungsprogramm, ein Schnittstellenprogramm, das die, das, das GNU-PG in den Thunderbird einbindet, weil das GNU-PG ist wirklich sehr ätzend zu bedienen an der Kommandozeile, im schwarzen Bildschirm, wer MS-DOS kennt, äh, noch kennt, der hat vielleicht eine Vorstellung, wie lästig so eine Kommandozeile ist, vor allem wenn es so ein umfangreiches Programm ist wie gnu -PG, das kann man niemandem zumuten. Und genau dafür gibt, gibt es Enigmail, das uns diese Arbeit äh, abnimmt und das wunderschön, in das Thunderbird einbindet. Wir werden sehen, man wird kaum was erkennen von diesem E-Mail. Enig -Enig das ist einfach nur ein Menüpunkt später und das Thunderbird, das jetzt einfach dieses GNU-PG in Thunderbird einbindet. Was ist eigentlich SSL von web.de? Ja. ohne Verschlüsselung Ja, auf alle, Fälle, auf alle Fälle gut. Also die Daten gehen dann wenigstens nicht mehr unverschlüsselt von meinem E-Mail-Programm zum Provider. Das ist genau die Schnittstelle. Na, die hier verschlüsselt wird äh, und da wird dann dieses, hat jetzt aber weniger was mit, äh, ja doch, ist E-Mail-Verschlüsselung an, an der Stelle, dass einfach die Daten, die ich wegsende von meinem E-Mail auf den E-Mail-Button, dass die dann verschlüsselt beim Provider bei web.de ankommt. Das war vorher nicht der Fall. Da konnte also jeder mitlesen, der, der sich im Internet ein bisschen ausgekannt hat, konnte also im Klartext die E-Mails mitverfolgen, die ich an den Provider gesendet hat, der sie dann weiterverteilt hat. Und das ist jetzt entsprechend eingerichtet. Verschlüsselung gibt es, verschlüsselte Übertragung an, an den Provider gibt es schon seit. Seit Jahren gibt es eigentlich, solange ich mich zurückerinnern kann, dass es E-Mail-Programme gibt. Vielleicht nicht so ganz ausgereift und so fehlerfrei. Aber ich muss sagen, das haben die eigentlich seit Jahren verschlafen. Das hätte schon viel, viel früher kommen müssen. Und jetzt, wo die NSA hier äh, dicke Ärmel macht, äh, kommen die überhaupt plötzlich darauf, das jetzt doch mal zu nutzen, was es schon seit Jahren gibt. Ne? Ja? Und diese Umstellung, dass die das jetzt gemacht haben bei der E-Mail-Übertragung mit SSL das ist nur darum, weil der Gesetzgeber das jetzt vorgeschrieben hat. Auch das vielleicht, bei uns ja. im Endeffekt war es nämlich vorher so, dass man teilweise über einen Account, bei der Online zum Beispiel, alle E-Mails, die hier auf, auf einen Account kamen, sprich auf den Internetanschluss, konnte man alle abrufen. Ja. Und das haben die auf diesem Weg jetzt mal beseitigt. Allerdings, da weiterhin ist, die ja auf die Daten der Provider drauf zugreifen können, Bringt das relativ wenig? Äh, wie gesagt, darum, also hier, werden, hier werden noch ein paar Einwände gebracht, dass also die SSL-Verschlüsselung äh, ja, schon auch schon längere Zeit hätte benutzt werden. Und was sagtest du noch, warum? Wie, das ist einfach, ist einfach vom Gesetzgeber. Ach so, so, ja, richtig, dass es vom Gesetzgeber auch jetzt vorgeschrieben werden soll, dass man deswegen auch einen Anlass hat, diese Verschlüsselung mit äh, zu verwenden. Gesetzgeber war eher so eine Initiative, Syreres. Die haben das Gesetz nicht durchgesetzt. Ja. Und dementsprechend mussten alle deutschen Internetanbieter am ja, 30. letzten Monats ja. äh, eine SSR-Übertragung ja. abschalten. Okay, gut. Dann, ähm, ja, das war es, was ich dazu so ein bisschen sagen wollte, war mit den Überblick vermitteln wollte. Ähm, die Einrichtung, da übergebe ich jetzt mal an den. Frank, dass der uns mal zeigt, wie das praktisch alles so zu handhaben ist. Dankeschön.